Jetzt von unserem Gutscheincode profitieren und 10% auf Designer-Boxschuhe sparen. Schaue in der Videobeschreibung und profitiere von deiner Vergünstigung. Geschichte des Boxsports und seiner Verbände in Deutschland Am 5. Dezember 1920 wird in Berlin der Deutsche Reichsverband für Amateurboxen, die AFAP, gegründet, auf den sich die Nachfolgeverbände des Boxsports historisch beziehen. Schon am folgenden Tag beginnen die ersten deutschen Meisterschaften im Amateurboxen. 36 Sportler aus neun Vereinen kämpfen vor 2000 Zuschauern um die Titel. Die Gründung des Verbandes und die Meisterschaft setzen wichtige Impulse für die Entwicklung des Boxsports. Vor allem in den Städten kommt es zur Gründung vieler Boxvereine. Allein in Berlin steigt ihre Zahl binnen eines Jahres nach Gründung des DAFEB auf 24 an. 1933 zählt die Hauptstadt schon 71 Boxvereine. Der DRFABV vertritt den Boxsport jedoch in diesen frühen Jahren nicht exklusiv. Auch im Deutschen Athletiksportverband, das V, ist das Boxen in einer eigenen Sparte organisiert. Der das V vertritt das Boxen auch im zuständigen Ausschuss. Nicht vergessen. Jetzt von unserem Gutscheincode profitieren und 10% auf Designer-Boxschuhe sparen.